sie dann äh, auch schon entführen ja mhm. und hat also geeinigt ja weil er der könig irgendwie mal so schwere kaut krankheit hat er juch, juch die ganze zeit ja und hat er gesagt wenn du die die krankheit heilen kannst ja kannst, du du kannst <lacht> <lacht> dann ja da gab es auch schon schwere Kampf ja trotzdem, ja, ja, wenn es nachdem es geheilt wurde, da gab es große Kampf und da kam Rama und dazu der hat sich eigentlich in Rama, in Sita verliebt, ja, in die Frau von, äh, äh, von dem König, ja, von dem bösen König, der. Und ja, also da gab es auch schon heftige Kämpfe. <lacht> so hast du ja, die ja. Geschichte, so ja. hast. <lacht> Makanya, launyea, beisat, hidup Hanya, beisat, hidup besarnya, ja di deswegen wächst es nur in dem heiligen ja, Platz ne? Besarl, ja, sehr, sehr, sehr. ja also er meint jetzt ja wenn man draußen dann anpflanzt ja, dann wird es dann ja. eingehen sterben ja also ja. der Baum ja mhm. tapi kan, äh, Sinta itu kan ja, manchmal ist äh, die Geschichte auch ein bisschen kompliziert. Ja. Guck mal, how die Treppen hier, die haben hat auch schon, die haben auch schon symbolische Bedeutung. Ja, das geht steil hoch. Ja, heißt es bei uns auch, dass es schwierig in den Himmel zu gehen. Ja. Das ist genauso, wenn wenn man in Borobudu also hochsteigt, ja, so hoch geht, ja, ist, sind auch schon wieder wieder steile Treppen dort. Ja, und dann wird immer gesagt, es ja, ist schwierig, in den Himmel zu gehen, ja, muss, man, äh, muss man schon sich dann streben, also dann hochzugehen, hochzukommen. Ja, in der Himmel. Sind ja ja. Ja. Die Hülle ist ja auch schwierig. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Hülle ist einfacher. Hülle ist immer immer Wenn man so Böse viel... macht, ja, was Böses macht, dann kommt man in die Hülle rein. Ja. Ne? Ist der Gibt es ja. da auch eine Art Fegefeuer? Äh, Fegefeuer? Fegefeuer? heißt Vorhöhle. Ach, so. Die Menschen, über ein bisschen Sünde sind. Ja, also es gibt ja in Islam auch schon viele, äh, viele Höhle. Ja. Also in der untersten Höhle zum Beispiel, kommt man auch schon, wenn man bloß, als böser Mensch wohnt, ja, also lebt. Ja. Die Vorhöhle so. ja. ist abgeschafft worden. <lacht> ja, also. Wir gehen zu dem Tempel da. Und werden wir dann auch schon merken, wie schwer hochzugehen? Ja. <lacht> Kamalik Linsar heißt der Tempel. Yeah. 19 17 59 Ja, langsam, langsam. Lang, lang. Oder? Das ist ja der heiligste Teil des Tempels, ja. Ja, ja. Der Hauptteil ist da. Da stehen die verschiedenen Schweine. Schreiner, mhm. ja. Und zu welcher Zeit kommen hier die Leute dann abends? Äh, die, kann, die dürfen jederzeit hier reinkommen, mhm. ja, wie die wollen. Es gibt ja keine bestimmte Zeit, ja, aber zu Vollmond, zu Mond, kommen auch schon viele hier das ist schon ein besonderer Tag. Kann man ist die Mark ja, Maximo, da Kann man essen? dem man Ja, Nein, das kann man nicht essen. Dia ma ja, ja. Matang, ja. ja, gegen Hautkrankheit, Die ja. Hindu the ja. drei color, Red, Brahma. Yellow, wisdom, black color <coughs> they Hmm. So, three color in Hindu, they call Trinity, three gods, <coughs> Brahma, Vishnu, Shiva, Protector, Creator, and Destructor, Destroyer. And what color, almighty, Trista? Ja, da sind... Ist die Pisterin? Pisterin. Woman, Trista. Woman, Trista. Woman, Trista. Okay. And it's man, Trista, and woman, Trista. Ah. <coughs> Wir sind eine Art von Gelehrten bei uns hier, ja, ist bei uns der Imam, imamisch-muslimisch, ja. christisch-imam. Ja, die schwarz-weiße Tücher, wie ein Schachbrett. Richtung Berg, Richtung Vulkan. Ja, ja. Das ist ja wie Makka für die Muslimen. Ja. Ist das der höchste Berg? Der ja. Das ist Rinjani. Ja, Rinjani. Ja. Da ja. war ich oben. Vor 17 Jahren. Ach, 17 Jahre? War ich hier. 19, wie viel? 2005 war ich hier. 2005. Du da Boss rein das ist immer und das in, in, Bali, our top in Bali They open in the mountain, because in Bali and das der Mountain die mit ja verschiedene Schreiner ja wie heißt noch mal wie heißt mal die Häuschen wo man reinsitzen kann, im Hotel mit, mit Kissen wie, wie sagt man dazu nochmal? Mit Kissen. Ja, die Häuschen, wo man reinsitzen kann. Wie heißt nochmal? Der Band hat es vorher gesagt. Äh, Kasebo oder. Ja. Äh, wie heißt nochmal das die, die Häuschen, wo man reinsitzen kann? Ja. Wo äh, Bücher drin sind, Guka. bei uns im Hotel. Bücher? Guka. Guka. Guka. Guka. Burka? Burka, Burka. Bruga, Bruga, Burka, sind genau. die Häuschen? Ja, ja, ja, ja, ja. Gazebo heißt es manchmal auch. Bruga, Bruga. Bruga, Ja, Ja, hier. Das ist Bruga auch hier. Yeah. Bruga. ja. Es ist Bruga. Das kann ich nicht Thank yeah. Das ja,